Anti-Zensur-Koalition, europaweit größte unabhängige Aufklärungsplattform für unzensierte Berichterstattung. Dieses Mal geht die AZK in die 16. Runde. Mit Simultanübersetzung in neun Sprachen und Live-Übertragung in über 20 Länder bringen sechs Referenten hochaktuelle, professionelle und spannende Themen auf die Bühne vor einem Publikum aus über 3000 wahrheitsliebenden Menschen. Wir sind ja. so happy, jetzt endlich mal hier vor Ort zu sein, immer nur ja. äh, am PC zu Hause, das, das verfolgt und immer schon, oh, wir wollen da mal hin. Als ich für mich selber entschieden habe, ich muss hierher. Um das live zu erleben, diese ganze Atmosphäre, wie liebevoll, wie die Menschen miteinander umgehen, ist einfach nur der Wahnsinn. Alles super organisiert, eine unglaublich freundliche, liebevolle, warme Atmosphäre. Schwer beeindruckt von der Organisation hier und wie rücksichtsvoll und ruhig und geordnet und liebevoll das hier abläuft. Und die Vorträge sind einfach exzellent. Bin jedes Mal wieder beeindruckend, und ja, gehe mit Gänsehaut und Herzklopfen nach Hause. Und hier bist du so wie in einer Gemeinschaft, oder? Und hier hast du auch wirklich das Gefühl, irgendwo dabei zu sein. Oder? Man fühlt sich einfach von der Atmosphäre her wieder voller Glauben und voller Mut. Vor allem kostenlose Bewirtung. Wo findet man sowas? Bis auf den Toiletten überall ja. liegen ja. wunderschöne, ja. zierliche, nette ja. Dinge ja. da. Ja, genau. also erstklassig. Ich muss da wirklich euch ein großes Lob geben. Die Vorträge sind sehr interessant und wirklich notwendig in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, was ich heute beigetragen habe, aber ich komme absolut getragen aus diesem Tag heraus, durch das, was passiert ist. Und heute war ich nicht enttäuscht, denn die Organisation ist jenseits dessen, was man sich vorstellen kann. Es ist spektakulär, es ist bewundernswert organisiert, es ist wirklich prachtvoll. Also hier ist einfach eine richtig herzliche Stimmung. Und auf alle Fälle herkommen. auf alle Fälle sich mal das anhören. Ich habe es nicht bereut. Ich finde es großartig, dass hier Ivo Sasek diesen Raum schafft und dass hier so bewusste Menschen zusammenkommen. Das ist beeindruckend. ist außergewöhnlich. Ja. Herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung. Ich komme auf alle Fälle wieder. Haben sie auch schon bemerkt, dass die hochgelobte Medienvielfalt eine geschickte Täuschung der Bevölkerung ist? Wie viele wichtige Stimmen wurden wohl bisher unterdrückt? Ungerechtigkeit. Lügen und Täuschen gehört zu ihrem Geschäft wie der Hammer zum Amboss. Wer die Menschheit derartig angreift, gehört ja eigentlich noch selber zur Menschheit dazu. Darum bietet die AZK eine notwendige Alternative. Referenten aus verschiedensten Rängen bringen gewichtige Themen auf den Punkt. Die Wirkungen des Elektrosmogs verstehen, Heißt das Leben selbst begreifen. Pornografie. Die Pornografie wird den Besten umbringen, wenn ihr nichts macht. Die starke KI, die ist einfach quasi eine Methode, möchte ich fast sagen, in der Anwendung, das Verhalten von uns Menschen zu imitieren. Man hat da im Prinzip keine Moral, keine Ethik. Das ist rein Effizienz zu 100%. Prozent. Das stört im Prinzip der Mensch dann eigentlich schon. Der einzige Staatsbürger, global gesehen, der wirklich noch was wert sein soll, das soll der Migrant sein. die Möglichkeit, selbst zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Man spürt, dass alle Leute das Gleiche auf dem Herzen haben. Alle Leute einfach die Wahrheit suchen. Hier ist wirklich alles vertreten von ganz links bis ganz rechts. Dieses Schema links-rechts, was uns von einer wenigen kleinen Clique aufoktroyiert ist, ist völlig überholt. Wir müssen anfangen, als Menschen neu zu denken. Wenn es nur halb so viele Menschen gibt wie die Familie Sasse oder hier, allgemein hier, Gäbe es überhaupt keine großen, schwerwiegenden Probleme auf der Welt, ganz einfach. Ganz wunderbare Gemeinschaft mit dem Publikum hier auch. Ich muss das einfach um sowas zu erleben. Ja. Danke dafür. Ivo Sasek. Warum es eine AZK braucht.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 Digitalisiert in eine strahlende Zukunft. Todsicher. Die nun allgegenwärtige Mikrowellenstrahlung ist für mich das größte Verbrechen am Leben. Mit 5G Mobilfunk habe ich so das Gefühl, dass so das Finale zum Krieg gegen das Leben auf diesem Planeten Erde eingeläutet werden soll. Unser Körper, unsere natürlichen Felder werden mit technisch Erzeugten konfrontiert und unser Organismus muss damit umgehen. Dr. François Billot de Lochner. Den Tsunami der Pornografie verstehen und bekämpfen. La Pornographie est un projet ancien. Die Pornografie ist ein altes Projekt, das zum Ziel hat, die Gesellschaften, die auf christlichen Werten gegründet sind, zu zerstören und endgültig die Menschheit zu zerstören. Wenn ich diese unglaublichen Persönlichkeiten bis ganz hinten in den Saal sehe, die ehrlich leben, die akzeptieren, schwierige Konferenzen oder schwierige Diskussionen zu haben, seid euch sicher, dass es dank euch ist, dass wir diese Art Kämpfe weiter fortführen. Ihr seid die Helden des 21. Jahrhunderts und ich danke euch dafür. Infogigant Rico Albrecht. Die Quintessenz aus Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Rico Albrecht stellt sich der Herausforderung und steigt in den Ring der Infogigantenshow. Schafft er es, zwölf gewichtige Themen in jeweils einer Minute auf den Punkt zu bringen? Bei den Steuern wird die Kaufkraft eben von den Arbeitenden weggenommen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 Hitachi ist auch ein japanischer Konzern. Die Menschen, die dort arbeiten, haben bereits eine KI als Vorgesetzten. Also kein Mensch, sondern im Lager bei Hitachi ist KI der Boss. Und wir müssen wirklich auch in die Intuition, in, in den Herzverstand auch gehen. Und das, das ist die gute Nachricht des Tages, kann keine KI. Das können die nicht. Gerhard Wisniewski. Globaler Pakt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 Und weil es andere Menschen gibt, die dafür sorgen, dass es ihnen schlecht geht. Mars durch ergreifende Kunstbeiträge von Panorama Filmorchester, Familie Sasek mit Brassband, sowie vielen weiteren internationalen Künstlern. Ich werde jetzt hier nicht laut! Die deutsche Zubereitungsart eines Schafes ist übrigens ganz einfach. Erst wird man verkohlt, dann geschrödert und dann ausgemerkelt. Tag verbindet lässt nicht das Liebe gern, das Herz ist, was zusammenhält. Der AZK steht nicht nur für Stimme und Gegenstimme, sondern auch für die Sichtbarmachung der neuen Welt. Du bist frei, frei von allem, was dich noch hält, von dem Streben nach dem Falschen, von dem, was dich ablenkt. Du bist frei, frei doch nie für dich allein, gemeinsam sind wir viele, die sich jetzt schon befreuen. Wir sind frei, frei, frei, frei. Diese neue Welt funktioniert ohne Geld. So herrscht eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und tiefer Verbundenheit. Das begeisternde Showprogramm ist eine Ehrensache für Techniker, Musiker und Künstler. Die liebevoll zubereitete und vielseitige Verpflegung lässt keine Wünsche offen. Alles unentgeltlich, niemand fragt nach Lohn, jeder bringt sich nach besten Kräften und Möglichkeiten für seine Mitmenschen ein. Bei der krönenden Schwarmaktion hunderter zusammenwirkender Menschen wird diese neue Welt für jeden greifbar. In nur 30 Minuten werden 20 Tonnen Veranstaltungsmaterial aufgerollt. Das Unmögliche wird möglich. It's voll cool, voll cooles Feeling. Ich bin wie ein Ameisenhaufen. Jeder hat seinen Teil. Es ist was Gewaltiges. Mega cool. Ja, ich fühle mich richtig zu Hause. Ganz viele Arbeitsschritte, die ein Einzelner nicht schafft. Ach cool, und wie jeder anpackt. Es ist unglaublich, wenn man sieht, was vor ein paar Minuten noch alles in der Halle gestanden ist. Dann bringt man schnell eine Kiste raus und geht man wieder rein, dann erkennt man es sich wieder. Einfach ein grelles Feeling. Es macht einfach riesig Spaß. Das Dali helfe mit. Ist richtig cool. Ich wollte das erleben, weil ich gehört habe, dass es in einer halben Stunde geht. Macht richtig Spaß, gehört ja auch so dazu, nicht? Also wenn wir alle zusammenarbeiten, dann ist es ja intim und das, so muss es sein. Das ist mega. Uh, super. Möchten Sie das nächste Mal live dabei sein oder einfach informiert bleiben? Alle Referate und Beiträge der 16. AZK werden in nächster Zeit nach und nach online gestellt. Verpassen Sie das nicht und werden Sie sofort informiert, sobald etwas veröffentlicht wird. Jetzt eintragen unter www.anti-zensur.info slash Newsletter. Was würdest du beschreiben, wenn du die AZK mit drei Worten beschreiben könntest? Geil, geil, geil. Ja, danke sehr, das passt. Super, das war's schon. Herzlichen Dank.